Nee, das, das finde ich abartig. Also das ist schon der Gedanke daran. Das ist so, als wenn ich dir sage, ein bisschen Schwein, aber nur ein bisschen. So. Ja! <lacht> <lacht> ja. Und schön, dass ihr am Start seid. Aus Frankfurt, ich habe gerade ein Video abgedreht. Es geht jetzt zum größten Döner auf Social Media. Unglaublich 140.000 Abonnenten, plattformübergreifend. Und meine Mission ist natürlich, meine bescheidene Mission jetzt zu sagen, ist der Döner dadurch auch gut? Oder ist er einfach nur Abonnenten? Keine Ahnung, wie das macht oder schmeckt er auch? Das fragen wir uns jetzt ungemein. Wo gibt's denn Döner? In Dieburg. Ja, du schmeckt für sicher. Da flitzen wir jetzt hin. Der Kollege bewertet auch sogar, nimmt sich raus, andere Döner zu bewerten. Bewertet sogar seinen eigenen Döner und macht ganz viel auf Social Media. Und wir machen uns jetzt auf den Weg nach Frankfurt. Und? Ne, gar nicht wahr, nach können. Lasst die Kommentare glühen und den Daumen oben um den ganz doll glühen. Denn das Video muss viral gehen. Kommentar. Random 50-Euro-Gutschein. Einen aus den Kommentaren suche ich raus. Guckt euch die letzten Videos an. Ich glaube immer wieder irgendwelche. Äh, macht ihr das oder nicht? Guckt es an. Dauert immer ein, zwei Wochen. Dann mache ich das. Überall angepinnt. Zack, fertig aus. Wir fahren dahin jetzt und jetzt geht's los nach Dieburg. Alles gut bei euch? Ja läuft, Mann. Ja, schön, sehr schön. ja, wir wollten jetzt Dünner snacken kommen. So, Leute. Wir sind direkt hier am Start beim Die Dünner. Nick war das, ne? Nick, ja, genau. Nick und? Emihan. Emihan. Ja. Du bist Sohn vom Chef, oder was? Nee, Mitarbeiter. Mitarbeiter. Und den Chef ist persönlich. Weißt du, was für eine Frage ich mir stelle, ne? Guck mal, du machst so viel auch in Social Media, ne? Ja. Und Welle und hier und da. Ist das so wie, sag ich mal, es gibt so Produkte auf dem Markt, die kann man kaufen, die machen voll viel Werbung und du kaufst sie und die sind für den Arsch. Muss ja gucken, probieren und überzeugen lassen. <lacht> okay, also da steckt was hinter, das so auch. Ja, okay, ich es. Mein okay. meinen Geschmack ist mein Döner sehr gut, ja. aber Geschmäcker sind verschieden. Ich okay. teste okay. auch einige Döner. Ja. ja, ich habe schon gesagt, du testest auch und bewertest deinen Döner auch selber. Das fand ich geil, ja, ne? Ich Hab auch gemacht, aber es war cringe ein bisschen. <lacht> hab ich gesagt? <lacht> und dann testen wir den D-Döner. Perfekt belegt. Rot, oh, perfekt auf jeden Fall. Die Soße passt sehr gut dazu und 1 bis 10, ein 9,5 geben wir selber. Mashaallah auf jeden Fall. Was sagst du denn, dein, dein eigener Döner, wenn du so sagen müsstest, 1 bis 10? 9,5. Ich denke okay. schon, mein Döner seit 30 Jahren, nur zu dem äh, Und was macht den besonders, würdest du sagen, dein Döner? Döner Classic, was in den 90ern war, so okay. machen wir den. Dann guck ich mal hier einmal nach, so inspiziere mal ein bisschen. Guck ja, mal, bisschen. Was, was ich hier so antreffe. Reines Kalbfleisch. Reines Kalbfleisch, ja. ja. Genau. Richtig Lagenfleisch drauf, das ist du hier. Okay. Okay. Wir haben den jetzt fast fünf Jahre selber gemacht, Ich ja. habe ich in der Firma ein, der für mich nur macht das gleiche System, ja. aber ab Sommer vielleicht machen wir selber. Okay. Ich guck mal nochmal Salat an. Wir ich machen jetzt. nur Salat, Tomaten, Zwiebel, ja. Kraut rein, nichts anderes. Mit Knoblauch, ohne Knoblauch ah. und chili sauce, alles okay. auf Lese basiert. Okay, also ich sage ganz ehrlich, ich dachte jetzt, was ich hier warte, tausend Sachen so, ne, weil so genau habe ich da auch wieder nicht geguckt, wie die Aussage ist. So. Oh, ist der Bommeldöner, aber der, der kommt von überall her, nur wegen dem Döner. Der Bommeldöner ist das die Ganz normal, Dönerbrot, Fladenbrot, da ist Crispy Chicken drin, ja. Cheddar Käse, da kommt Salat ja. und Tomaten drauf, Dönerfleisch und dann Suju und dann Käsesoße noch drauf. Okay, also sagen wir so, Ich, ich würde ihn probieren, aber ohne Käsesoße. Ja. Aber du isst mit Käsesoße. Ja, manchmal. Vielleicht äh. normalen Döner am liebsten. <lacht> ja, ja. Maschallah, sag MashaAllah. Nicht, dass ich hier. <lacht> Dann beginnen wir mal einfach mit einem Klassik-Döner. Den fresse ich dann auch undercover, weil und wenn ich, ich schlecht bewende, dann darfst du natürlich nicht dabei sein, weißt du? Das ist Kein Problem. Ich habe schon mittlerweile auch Erfahrung, dass er das nicht Dann ich mit der gleichen Frisur raus wie du, weißt du? Ja, ja, das ist ja. du wieder spannend. Und auf YouTube tun sich ja viele haten oder cringe, dass wir Fleisch schneiden und in Wärmewälder reinmachen. Das kennt keiner, sagen die. Ja, ja. Aber wir machen es immer so. Das ist bei uns seit drei Jahren so. Also, in Wärmebälze rein. Ganz kurz nur, dass ja. wir dann direkt weitermachen können, Okay, arbeiten okay. können, dass der nicht herumliegt, weil bei uns ja. der ist kein Fleisch, Bis das gleiche Fett liegt. Man muss ja auch sagen, Leute. Bei vielen Dönerläden liegt es einfach unten in der Auslage. Genau. Macht denn gar keinen Unterschied, ob man es kurz da rein tut, habe ich in Dänemark das letzte Mal gesehen. Da haben die es auch so gemacht. Wenn das da nicht zehn Jahre liegt, das kann man natürlich nicht nachvollziehen, aber es kann auch da der Fall sein in der unten in der Ablage. Also nehme ich erstmal so wie es ist. Ich bewerte den Geschmack. Also ich habe mit erstmal noch mal geredet. Dönerfleisch Top-Qualität. das steht fest. Also klar bestelltes Fleisch, aber eigene Gewürzmischung. Sagen viele, gebe ich euch recht. Zum Schluss zählt der Geschmack. Ich will erstmal, dass es sich raushebt. So was ich nicht will, ist ein Standarddöner, ob jetzt bestellt oder nicht. Aber es soll nicht so. Ich beiße rein und dieses. Der Inbegriff von Standard, da habe ich keinen Bock. Dann gibt es natürlich noch diesen Pummeldöner, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und äh, ja, Mann, jetzt gibt's es Döner. Erstmal einen Döner. Einen Döner für dich. Nochmal zu der Sache, die ich eben gesagt habe. Ne? Bewertung habe ich dir ja gesagt. Ob gut oder schlecht, ne? die Bewertung siehst du dann erst im Video. Okay, <lacht> bin einverstanden. Ja. Unterschrieben. Jetzt auch erstmal interessant, wie ist die Vorgehensweise. Da kannst du natürlich jeder macht es anders. Soße, Brot rein, Soße oben rein, Erst Salat, Erst Fleisch. Oh. Von zwei Sekunden lang, du bist Profi. Das ja, gehört. das muss. Wir sehen uns gleich okay. Okay. Bis Danke, danke. So Leute, wir werden jetzt hier vorne snacken. So sieht er aus schon mal. Schön geschichtet. Er ist mit Herz und Seele dabei, das ist schon mal sehr gut. Das fließt meiner Meinung nach ins Produkt über. Die Liebe kommt da rein. Ich würde sagen, hier snacken wir direkt nochmal, ne? Ja komm, hier ist gut. Als Diagnose kriegt ihr von mir meistens direkt. Standardbrot ist nicht schlimm. Brot, sage ich euch, kann ich am leichtesten verzeihen. Manchmal schmeckt auch dieses normale, einfache Fladenbrot einfach gut. Schöne, angenehme Schärfe, schöne, süße Soßen. Angenehm, angenehm. Du bist so ruhig. Entschuldigung. Ja. Voll die Stille, das kenne ich gar nicht. Ja. Du hast die Stille im richtigen Moment unterbrochen. Bewertung und den Rest zu den Döner kriegt ihr von mir nach diesem Bummeldöner. Bommel! Ach, Bommel! Also, kriegt ihr nach, nach diesen Bummeldöner. Bommeldöner. Wir werden jetzt erstmal den den Bommeldöner. Wollen wir probieren? Den wollen wir probieren. Oh, ja. hast du Hunger so viel? Ich dachte, klar habe ich Hunger. Mach's Allah. Dann machen wir das mal, oder? Machen wir fertig. So, Leute, wenn ihr Brot reinmacht, macht, ja, Erstmal rein, so lassen und nach in der Mitte von der ganzen Zeit noch einmal drücken. Das ist ein flauschiges, außen knuspriges. Wieso? Wie machen manche falsch? Wie machen manche? Die was? drücken, da drücken, drücken. Die haben keine richtige. Restes. Ja. Ja. Und das drückt rein. Das ist für der der Kunde oder der, der ja. essen will. hat ein knuspriges Brot zwar, aber das bricht auseinander. Das ist lange äh, Wissenschaft, also langes, langes Ja, wahrscheinlich, Und wenn es ne? das Brot rausholt, immer mit der Hand, bloßen Hand rausholen. Nicht mit dem Rapscher oder so hier. Dann kannst du das Brot gar nicht erfüllen, wie knusprig das ist. Du kannst Hitze auch gut an. Ja, klar. Guck mal, hinten, gib nach an. Guck mal, wie nicht die raus sind. Die sind weich. Die sind weich. Hast du gesehen? Döner waren ja, immer so. gut an. Ja, ja, ja. ja. waschen, ja, ja, ja. also, <lacht> die sind gut Sag sagen die Frauen noch mal. Ja, ist krass. Ja, das sagen ja, ich auch Auto bei mir, weißt du, aber. Ja, Wolltest du auch waschen? Das ist so eine Trennbahn. Ja, ja, ja. Ja, okay. Ja, glaub mir, Ahmed immer mit seiner Hand wackelt immer langsam hier rüber und guckt oh. <lacht> Weißt was ich damals von einem äh, UrTürken gelernt habe? Das mhm. war der Türke an der Türken, kann man sagen. Der hat gesagt, die Sucuk von Eggetürk mit dem gelben Medikament. Die, die haben wir. Ehrlich warte. Oh. warte. Die besten. Warte. Ja. Emre, Eggetürk, das sind nicht ja. so scharf. Die Kleinen, die abgepackten sind schärfer. Ja. Das sind nicht so scharf. Du hast was drauf. Genau. Das danke. Drauf, Alles bitte. Qualität muss sein. Ja. Also Grüße an Hakan von der Therapiestation damals. <lacht> eigentlich musst du ihn so nehmen, wie er ist. Nein, geht nicht. Dann schmeiß ich ihn weg, weil ich finde das widerlich. Mit. Aber er ganz, macht so ganz den Zin. Nein, nee, das, das finde ich abartig. Also schon der Gedanke daran. Das ist so, als wenn ich dir sage, ein bisschen Schwein, aber nur ein bisschen. <lacht> ja, <lacht> ja. Ohne Alufolie nehme ich gleich so in die Hand. Nee, alles auseinanderfallen. Nee, nee, nee, nee. Oh, vor, Du kannst auch drinnen dran essen, ohne dass wir da so Okay, machen wir so. Wir haben noch wir so. Perfekt, bis gleich. Ich komme gleich rüber. So Leute, der macht jetzt echt... Also ich gebe aber das Beispiel Burger. Du kannst echt einen räudigen Burger machen, machst billig Schablettenkäse drauf und das Ding schmeckt einfach. Hier noch das Ding muss schmecken. Ja, das ist echt... Boah, das knallt echt alles runter. erstmal durchkämpfen, wirklich. Also maximal intensiv. Mehr kannst du dazu nicht sagen. Das Boom, das brennt schon Mund So intensiv ist das. das ist nicht die Schärfe. Stell stelle mal vor, Vollensucht. Nächsten Tag. Kater. Oder am Abend auch Vollsucht, weil es das rein. Ich glaube, das ist der Inbegriff von Erfüllung. Das ist das Glück in Person. Außergewöhnlich so, kann man einfach sagen. Also nicht nur, dass es Fastfood-Charakter löst natürlich. Gibt es aber Schlimmeres, denke ich. Weiß ich nicht. Aber das ist einfach, das ist zu so viel. Mann. Das ist einfach so, oh, das überwältigt dich. In jeder Hinsicht überwältigt dich das vom Geschmack. Was irgendwo geil ist, kann ich nicht anders sagen. Aber ich fühle mich so, als, keine Ahnung, hätte ich was mit meiner Schwester gehabt gerade. So Fühlt sich irgendwie falsch an. Also geil, aber weil so, dass der Endbegriff von Sültrug-Melzkäse. Dönerfleisch. Chicken Patty. Chicken Patty <lacht> aus dem TK, also das ist krank gerade mal. Das ist krass, ich weiß auch nicht wie ich das mache. Wenn ich Serie gucke und selber esse, muss ich hier fünf Stunden lauter machen, weil ich sonst nichts mehr höre. Ehrlich. Ach. Mhm. Wenn ich so irgendeiner fast kette Pizza-Service gehe und eine Hotdog-Pizza bestelle, mit Remoulade drauf und allem möglichen, dann erwarte ich das so. Und wer das hier bestellt, der erwartet auch irgendwie eine Geschmacksexplosion. Und ich bewerte es jetzt einfach so, in dem Sinn, dass ich mich hineinversetze und das bestelle, weil ich da mega Bock drauf habe, auf irgendwie Käse, Zucuk, alles zusammen. Da muss ich einfach sagen, ich glaube, wer das bestellt, kommt voll auf seine Kosten. Und da würde ich beinahe sogar 8 Punkte geben. Ehrlich, ich würde acht Punkte geben, weil es einfach eine Geschmacksexplosion ist. Schmeckt einfach geil. Ich kann es nicht anders sagen. da würde das Hähnchen sogar noch rauslassen. Also ich bin. Das stört den Geschmack sogar eher. Aber sieht das jetzt nicht ein Dönerwinkel überhaupt nichts damit. Ich sehe das als jemand, der das bestellt und äh, das kriegt Wasserwellen Und das ist einfach Geschmacksexplosion. So, jetzt gehen wir nochmal zur normalen Dönerbewertung bewertung rüber. Also sagen wir mal so, Fleischgeschmack ist äußerst dezent. Ich hätte eher so, boom, eine Milliarde Gewürze, Geschmacksverstärker, pure Bombe gerechnet. Angenehme Soßen, gutes Brot, durchweg gutes Produkt. Das kann man nicht anders sagen. Also guter Standarddünner. Ein Bekannter von mir hat es mal so gesagt, manche wollen diesen Standardgeschmack, wollen diesen Standarddöner. Und dann aber bitte im Gut und nicht in schlecht. Und da sind sie hier genau an der richtigen Adresse. Wer vielleicht meinen 200 tonnen Spezial gesehen hat, falls schon draußen ist, habe ich nochmal was zu meinem Ranking gesagt, dass es wirklich strenger geworden ist inzwischen. Das ist eine 7,2 in meinen Augen. Aber wirklich lecker. Da versteht mich nicht bald. Da drin man, der einen Standarddöner sucht, der lecker ist, unbedingt da richtig. Aber ich kann da nicht groß was vorheben, weil es ein stabiler, gut umgesetzter Standarddöner ist. Also er sind, ich habe mir das vorbehalten mit dem, falls ich das jetzt scheiß bewertet hätte hätte ich keinen Bock jetzt auf die Diskussion. Ne? Ich muss sagen, ich habe äh, hab gesagt, einfach, wer Döner möchte, hier kriegst du leckeres Essen, kommst auf jeden Fall auf deine Kosten. Klar, es ist irgendwo ein Standardprodukt, aber du hast das schon richtig gut ra rausgeholt. Aus diesen Standardsachen, das Fleisch ist jetzt natürlich nicht wie bei mein Top 3 selbst gemacht, ja, irgendwie, genau. aber du hast gutes Fleisch, du hast gute Soßen, gut zusammengelegt, ja, so kommst du auf einen leckeren Döner. Und das, dein, dein, dein Bommel-Döner, äh, dein, dein Bommel ja. den habe ich sogar eine, eine 8 von 10 gegeben, weil wenn du das bestellt, willst du sowas und dann bock ja, ja, das, das, das rein. Fall. Das ist Leute. Also wirklich, die Leute ja. kommen deswegen her, normalen Döner verkauft am liebsten, ich schätze auch selber den ja. Döner selber. Ich esse jeden Tag einen Döner seit 30 Jahren. Unsere also Kunden zufrieden, hm. das ist wichtig bei uns, dass die Kunden zufrieden sind, immer da sind, ja. immer gleich Geschmack haben seit 30 Jahren. Ja. Das zählt für mich. Und hier wirst du nicht enttäuscht, Erdin. Also, ich danke dank dir für die Action. Danke, Hat's danke haben Auf jeden Fall hat sich ein äh, ja. Ja, ja, und wer oh, weiß. Vielleicht sehen wir uns dann nochmal wieder, ne? Inshallah. <lacht> man weiß nie. <lacht> ja, bis, wo man einen trifft. <lacht> bis dann, Erdin. Also. abnehmen? Ja, wohl. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, Leute, lasst mir unbedingt Daumen, Daumen, Daumen und einen Kommentar.